Mikrowohnen barrierefrei Wie groß ist die kleinstmögliche barrierefreie Wohneinheit? Dies war die Frage eines Seminars an der Technischen Universität Berlin im Fach Modell und Design. Ziel war es, Barrierefreiheit als selbstverständliche Bauaufgabe zu forcieren, Studierende zu sensibilisieren und deren Bewusstseinsbildung für das Thema Barrierefreiheit zu erreichen und dabei gleichzeitig die Notwendigkeit von Diversität und Flexibilität, vor allem im Wohnungsbau, hervorzuheben. Steigende Immobilien- und Mietpreise, ein Anwachsen an Single-Haushalten und eine zunehmende Zahl älterer Menschen sind nicht nur in Berlin Faktoren, die von Planenden und Bauenden neue Lösungsansätze fordern. Im Seminar wurde der integrative Ansatz von Co-Living-Angeboten von den Studierenden herausgearbeitet und in Kooperation mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, der Hochschule Luzern und dem Fachgebiet Bauökonomie der Technischen Universität Berlin weiter untersucht. Entstanden sind zehn sehr unterschiedliche Ansätze für ein Berlin-typisches Wohngebäude in Modellen und Bildern. Eine im Seminar entwickelte barrierefreie Wohneinheit im Maßstab 1 zu 1 bildet den Kern der Ausstellung. Diese wurde von der Zentralwerkstatt der Technischen Universität Berlin gebaut, ist Objektträger für alle Modelle und Pläne und selbst Ausstellungsexponat. Der Kern 1 zu 1 Wohnung Die Grundrissidee für diesen Wohnungstyp war die Platzierung eines zentralen Raumes, hier das Bad der die kompakte Einraumwohnung in verschiedene Zonen unterteilt, ohne diese durch Wände voneinander zu trennen. Der Weg um den Kern führt vom Eingangsbereich durch den Küchenbereich in den Schlafbereich, also vom Öffentlichen zum Privaten.